Hallo und herzlich willkommen liebe YouTuber in meinem neuen Video, wie du einen Brautstrauß transportierst und äh, ich habe hier einen wunderschönen Brautstrauß und äh, es gibt nicht immer alle Blumen zu jeder Jahreszeit. Die Braut, ähm, die hat äh, als, als Wunschvorstellung, hatte sie solche Blüten. Und ähm, es gibt natürlich keine Pfingstrosen, es gibt keine Anemonen, ja, es, äh, und die Zeit ist vorbei. Wir haben nicht früher und wir müssen uns immer ausdenken, was wir als Ersatz schaffen. Dann haben wir schöne kugelige Rosen. Ah, oh, ist das so schön, wie ich das in der Kamera mal zeigen kann. Schöne kugelige Rosen. Wir haben für den als sommerliche Blüte den Dill. Wir haben die Eukalyptusblätter, also wie in der Abbildung. Und äh, das hier ist eine Rose. Die ist also so fetrig, dass sie fast wie eine Pfingstrose ist. Und wir haben auch Nelken reingearbeitet. Und diesen wunderschönen Brautstrauß, ich gehe mal einen Schritt zurück, weil sonst manchmal man immer der gar so riesig, so riesig ist der gar nicht. Den wollen wir natürlich jetzt nicht einwickeln und einfach so legen, weil wir wollen ja auch nicht, dass da eine Blüte zerdrückt wird oder dass die irgendwie Schaden nimmt. Und damit man den richtig gut transportieren kann, zeige ich gleich eine super Transportlösung. Aber zuerst wollte ich noch mal zeigen, es gibt noch viel mehr was für die Hochzeit, was wir auch vorbereitet haben. Es gibt viele Tischgestecke und es ist eine Hochzeit, da sind die Tische ganz locker gesetzt. Natürlich passend zur Zeit mit Abstand. Das sind die Tischgestecke. Auch genau im Stil wie der Brautstrauß mit diesen fedrigen, schönen Blüten. Duftig, sommerlich, locker. Ich drehe es einfach mal, dass man es gut sieht. Hier ist also eine ganz tolle Dahlie mit so einem wunderschönen Farbverlauf drin. Das ist eine Rose, die sieht fast aus wie eine Ranunkel, weil die so eine grüne Mitte hat. Es also ist eine sehr schöne Mischung in Creme, Aprikot. Und hier sieht man, hier oben ist dann noch so ein Tischgesteck. Und was ich dann morgen mache, da zeige ich auch noch Fotos, aber ich kann es hier schon mal zeigen, was ich vorbereitet habe. Moment, oh, jetzt kommt mein ganzer Aufbau im Hintergrund ins Rutschen. So, hier bin ich wieder. Ja, also was ich vorbereitet habe für morgen sind natürlich, ich habe Blütenblätter äh, gezupft von Rosenblüten. Und die werden morgen auf den Tischen ähm, um die Kerzen herum dekoriert. Das heißt, ich werde Kerzen stellen, aber da zeige ich noch ein Foto. Die kommen jeweils auf ein Blatt Weinlaub. So, Und da kommen dann Blütenblätter drumherum und Blütenköpfe. Da zeige ich auch noch schöne Bilder. Sind ist immer eine sehr, sehr wirkungsvolle Dekoration. Und die wird auch total gern genommen. Und wenn man eine qualitativ hochwertige Stumpenkerze nimmt, und da rate ich auch dazu, Qualität zu kaufen, weil da lohnt es echt nicht zu sparen dann äh, la laufen diese Kerzen auch nicht aus und die kann man ganz locker einfach auf den Weinlaub stellen. So, jetzt haben wir eine kurze Pause. Moment. So, ich bin mal wieder alleine und ab und zu kommt auch Kundschaft, aber es hält mich nicht davon ab, euch die schönsten Dekorationen zu zeigen. Ich freue mich immer total und ja, ich habe um die Kerzen auf dem Weinlaub ähm, Schön mit tollen Blütenblättern zu dekorieren, habe ich Rosenblüten, äh, die schönsten Rosenblüten, äh, ja, ge gezupft, ja, ausgedreht, die Blüte. Und habe auch noch ein bisschen meine Dahlienblüte dazu, hier sieht man es. Und um die haltbar zu machen, habe ich die in Folie gemacht und habe das angesprüht und gebe den Blütenblättern ein feuchtes Medium, weil die Hochzeit ist morgen. Und jetzt habe ich schon mein Kästchen mit den Kerzen, mit den Blütenblättern. Das ist Also der Teil ist schon fertig. Und des Weiteren ähm, gibt es ja Videos mit meinen hohen Vasen. Wer mich äh, schon äh, ein paar Tage verfolgt, der hat es also schon öfters gesehen. Ich liebe die hohen Vasen und ähm, hier sieht man auch, wie schön die sind. Das ist ganz dick, die toll, diese hohe Vase. Und da haben wir unten ein paar Dalien schwimmen lassen, haben auch wie im Brautstrauß den Dill reingemacht und haben natürlich, damit es eine hohe, tolle Raumdeko ist, es also ist immer blöd, dass man mit YouTube querfilmen muss, aber so kann ich einfach die, die Vase die ganze Länge zeigen. Ja, und äh, damit dies, diese Vasen eine schöne Raumdeko Raum äh, geben, haben wir die mit Gladiolen und Lilien gefüllt. Und die kommen auch, weil in dem Raum, in dem gefeiert wird, da sind die Ecken so ein bisschen kahl. Und deswegen sind hier zwei schöne, ähm, hier ist die zweite, zwei schöne Vasen gefüllt in Weißrosé. Also beide identisch und äh, sollen diese, diese Ecken dekorieren. Des Weiteren habe ich auch noch ganz tolle Blütenköpfe, Rosenblütenköpfe, schöne Nelken, tolle Blüten. Die kommen morgen auch zu den Kerzen auf dem Weinlaub. Aber das, das, davon kommen morgen die Fotos von dem Tisch. Und ja, jetzt habe ich erstmal das Problem, wie eingangs erwähnt, ähm, wie transportiere ich diesen Brautstrauß am besten, um ihn nicht einfach zu legen, vor allem wenn ich ja alleine bin. Um, und ich kann in dem Auto natürlich, während ich Auto fahre, nicht festhalten, weil der Bräutigam, normal ist das die, der Job vom Bräutigam, der kommt morgen und der holt diesen Brautstrauß ab. Und damit dieser Brautstrauß gut transportiert wird, nehme ich einfach eine ganz normale Schachtel. Ja, die muss jetzt nicht immer ganz so groß sein, aber ich nehme mal eine, die, boah, ist abstrakt. so, sorry, ein bisschen Krach machen muss ich auch. Nehmen wir mal eine Schachtel, die auf jeden Fall hoch genug ist, damit die Stiele reingehen, ja, von der Höhe her, die müssen natürlich verschwinden. Und dann schneide ich erstmal ein schönes, kreisrundes Loch in diese Schachtel. Zack! So, und jetzt könnte ich das natürlich auch so mitgeben, das würde auch gehen, weil... Bevor der Strauß abgeholt wird, wird natürlich wieder, und dazu verweise ich wieder auf mein Brautstrauß-Video, wird natürlich der, der Griff mit einem schönen cremefarbenen Band gewickelt, mit einer Perlstecknadel abgesteckt. Und äh, wenn der dann abgeholt wird, dann kann man den hier so schön auf diese Box setzen und ähm, im Auto fällt nichts um. Es wird keine Blüte zerdrückt und der Strauß kann wunder, wunderbar transportiert werden. Aber das ist mir jetzt natürlich auch nicht schön genug. Ich lebe ja von Ästhetik und äh, im Blumenladen wollen wir ja die Sachen wirklich immer schön machen. Das ist ja der Grund, warum die Kunden zu uns kommen. Die wollen bei uns schon etwas Besonderes, weil ähm, so gewöhnliche Sachen, die kann man sich auch selber machen. Und wir leben ja auch, wir haben ja auch immer ganz, ganz, ganz viele Ideen, um die Dinge schön zu machen. Und damit diese Brautstrauß natürlich noch viel schöner aussieht, wird ja ganz einfach die Box, die wird eigentlich wie ein Geschenk quasi verpackt. Ja, das heißt, ich nehme schönes Papier und packe die Box mit dem Papier ein. Kennt jeder vom Geschenke verpacken, so ein bisschen wie Weihnachten. Da muss es auch immer was Hübsches sein und es muss auch immer adress aussehen. Genauso ist es auch zur Hochzeit. Und ich packe, diese Schachtel. So, ich packe diese Schachtel dann mit dem Papier ein. Und genauso wie ich ja auch ein Geschenkepäckchen einpacke, das hat ja jeder von uns schon tausendmal gemacht. Und das ist jetzt kein Hokuspokus. Ich nehme jetzt, eine, ich schneide jetzt natürlich nochmal das Papier aus in Form von diesem kleinen Kreis noch. Und wenn jetzt morgen mein Bräutigam kommt und dann dieser Brautstrauß abgewickelt wird, dann hat es natürlich ein ganz anderes Bild, wenn ich dem jetzt den in der Box so mitgebe wie in so einem normalen Karton. Ja, das ist die Art und Weise, wie wir den Brautpaar die Brautsträuße im Auto schön sicher äh, mitgeben. Die brauchen das nur noch aus dieser Box rausnehmen und die finden das ganz toll. Vor allem, wenn die Braut gerade am um, geschminkt wird und die sagt, ah oh, Himmel, ich habe keine Vase und wo soll ich hin damit? Das ist die Lösung. Ganz einfach, aber super, super effektiv. Ansonsten geht es morgen weiter bei den Tischen. Ich zeige euch auch noch, wie, wie die Tische äh, gedeckt werden und wie das dann aussieht mit den Kerzen, mit dem Weinlaub neben den Gestecken. Aber das ist erst morgen, deswegen habe ich ja die Blütenblätter halbbar gemacht und wir sehen uns dann gleich. Bleibt dran! So, hallo, nun sind wir in der Location. Und ich habe zu den Kerzen Blütenblättern arrangiert und äh, großen Blütenköpfe. Und das sieht dann immer ganz toll aus auf dem Weinlaub. Das sind also einfach nur einfache Stumpenkerzen. Die, die Tischgestecke sind in der Mitte natürlich. Und auf beiden Seiten jeweils sind die Kerzenarrangements. Hier sieht man auch noch auf den anderen Tischen. So ist alles wunderbar arrangiert. Und ähm, es gibt hier in der Räumlichkeit... So lichte, hohe Ecken und unsere Riesenvase, man sieht, die war so groß im Laden und die Ecke ist also doch relativ klein und damit aber die Ecke auch schön dekoriert ist, haben wir auch diese hohen Vasen hier hochgestellt und haben damit eine tolle Deko, weil die Aussicht ist ja auch wunderbar, es ist nämlich hier Königstein im Taunus und man kann ganz toll hier in den Kurpark gucken. Ja, das war das Video des heutigen Tages und ich gebe, nee, ich kann das Video gar nicht umdrehen. Auf jeden Fall sage ich jetzt Tschüss und hoffe, ich bin schön im Bild und wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Dekorieren, beim Blumenstrauß, Boxen, Basteln und sage einfach Tschüss, bis bald, alles Liebe, eure Margit. Thank you.